Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht, das ich euren Vorfahren mit einem Schwur zugesichert habe. Ich habe gesagt, meinen Bund mit euch werde ich niemals brechen. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Gott hat mir die Bibelstelle geschenkt, Nachdem ich darüber nachgedacht hatte, warum ich nochmal die virtuellen Erlebnisse erstellen möchte, die Gottes Botschaften beinhalten. Zum einen, damit andere Menschen von der Liebe Gottes erfahren. Und zum anderen wollte ich auch immer, dass sie loskommen von den Videospielen. Dass ich ihnen aufzeige, dass die Videospiele sie nicht erfüllen können, sondern nur Gott sie mit dem erfüllen kann, was sie wirklich braucht. Also ich mache es nicht, um Geld zu verdienen oder um dort haben, sondern um als Herr einzureißen und eben damit andere von der Liebe Gottes erfahren. Aber leider habe ich das die letzten Wochen eigentlich fast gar nicht mehr gemacht, weil ich mich zu sehr darauf konzentriert habe, dass ich mit den Assets, die ich dafür erstelle, dann auch irgendwann Geld verdiene. Und Gott hat mir aber gezeigt, dass ich mich nicht darum kümmern soll, Geld zu verdienen. Und bevor ich das gemacht hatte, habe ich die Videos gemacht und an dem Projekt gearbeitet. Aber dann habe ich auch andere Dinge für Gott gemacht was seitdem ich halt angefangen habe, die Assets anzubieten, das ist irgendwie immer mein Hintergrund getreten, das Projekt an sich. Was ich jetzt wieder ändern möchte? Ja. Außerdem kam mir noch, direkt nachdem ich das gelesen habe, die Nachbarn in den Sinn mit der ich auch geredet habe, als ich Joggen war, wie ich es im anderen Mito schon berichtet habe. Ich habe ihr von Jesus erzählt, was Gott in meinem Leben getan hat. Sie hatten Tattoo, mit der Pfote ihres Hundes, mit dem Herz drum, und mit dem Unendlichkeitszeichen. Ich hatte immer in Gedanken zu fragen, aber ich habe es bisher nicht getan. Und das werde ich dann wohl das nächste Mal machen. Noch was drittes, das ja auch gleich die Tat umgesetzt hat. Und vielleicht sagt dir der Vers ja auch was. Zeigt dir auch auf, wo du als Herr einreisen kannst. Und wenn du wissen möchtest, wie Gott mir die Bibelstände geschenkt hat, es war ganz einfach. Einfach die Bibel genommen, so gemacht, drauf und guckt euch mal direkt bei der Stelle. Das macht er nicht immer so, manchmal muss ich noch umblättern und weiß dann genau, wo ich dann aufhören soll, um zu blättern. Aber manchmal schenkt es mir direkt, wenn ich die Bibel aufschlage. Ich habe mir schon oft exakt die Bibelstellen geschenkt, die ich gebraucht habe. Ich habe direkt davor darüber nachgedacht, über das Thema und zack, hat er mir die Bibelstelle geschenkt. So leidet mich Gott, unser anderem.